Und oh, jetzt geht's los! Auf geht's! I'm not afraid of Ja, weil... fahren wir die Sieben runter. Ja, wir sind die Sieben gefahren, Rügenwar, Marmolada, Abba, das war ziemlich kalt dort. und sind wir die Sieben runtergefahren und haben bei Gurtz eine Pause gemacht und jetzt sind wir auf dem Weg zurück auf Bora. Ja, Wir sind schon fast auf der Ziel gefahren. Wir müssen ja mit Bora noch ein Stückchen hochfahren, um ja, dann, dann zum Campingplatz zu kommen. Ne? Ja. So, dann geht es in diese Richtung. Ja. <lacht> Na dann los. Ja. Ja. Wir beenden unseren Skitag heute am 20.02.2020. Wir sind jetzt mit dem Boris hier raufgefahren und werden zu unserem Campingplatz abfahren.